Was habe ich im Februar als Youtuber verdient? <lacht> Guten Morgen! Eine Videoreihe die quasi ihr ins Leben gerufen habt mit euren Fragen nach dem Verdienst als Youtuber und die ihr durch eure Daumen nach oben auch im Leben haltet. Jeden Monat poste ich die kompletten Einnahmen die ich mit dem Projekt Raw Spirit erwirtschafte. Muss ich das öffentlich machen? Nein. Will ich das öffentlich machen? Nein. Möchte ich Menschen die daran ernsthaft interessiert sind, entweder weil sie selber mit dem Gedanken spielen Youtuber zu werden oder einfach aus einem betriebswirtschaftlichen Interesse gerne den Markt einschätzen, eine Möglichkeit geben eine bewusstere Entscheidung zu treffen oder einfach bewusster den Markt kennenzulernen? Ja. Daher gerade bei dieser Videoreihe ganz wichtig Daumen nach oben und ich werde Euch weiter monatlich informieren. solange ihr das wollt. Woraus bestehen meine Einnahmen diesen Monat? Sie bestehen aus den Buchverkäufen meines Buches, aus den gesamten Affiliate Einnahmen, den Werbeeinnahmen und den Patreon Einnahmen inklusive der einmaligen Spenden. All diese Einnahmen sind durch eine freiwillige Handlung von euch entstanden. Ich betone das gerne auch immer wieder, genau wie ich mich freiwillig der Öffentlichkeit aussetze mit all den positiven und auch den negativen Erfahrungen, um euch zu inf informieren, zu inspirieren und ja, euer Leben sozusagen anzuregen, dass es da vielleicht auch Alternativen gibt. Genauso entscheidet ihr Euch eben genauso freiwillig meine Arbeit wertzuschätzen, indem ihr Handlungen ausübt. Ich betone das deshalb weil ich die Zukunft dieser Welt in eben so einer Gesellschaft sehe, die wirklich gegenseitig füreinander freiwillig einsteht und das nicht auf Zwang irgendeiner Regierung, sondern wirklich komplett freiwillig. Diese Gesellschaft wird auch kommen. Ich werde sie nicht erleben und die Gesellschaft braucht eventuell noch tausende von Jahren sich zu entwickeln, aber es beginnt hier, es beginnt hier in unseren Köpfen mit der geistigen Evolution, dem Wegfall von Zwang, dem Wegfall von Abgrenzung und das Leben der Nächstenliebe. Gezwungen zu werden seitens des Staates andere zu unterstützen, das ist ein Weg der mit dem Mindset was diese Gesellschaft derzeit im Durchschnitt hat leider notwendig ist. Das muss man einfach so sagen. Es ist leider in der aktuellen Situation so, dass wir meine Utopie gar nicht leben könnten mit den Menschen, die wir hier zur Verfügung haben. Ich merke das immer wieder im täglichen Gesprächen, sowohl online als auch offline. Es ist derzeit gar nicht möglich. Aber dieser Weg verursacht Kummer und Leid und das ist der Katalysator darüber nachzudenken, wie es in eine bessere Gesellschaft geht. Und ja, und mittlerweile ja, ist der Weg der Freiwilligkeit für mich persönlich genau der Weg, wo ich sehe, ja, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem freiwilligen Geben und Nehmen, das ist das, woran wir alle wachsen werden, im Geiste. Natürlich erreiche ich mit dieser Einstellung nicht jeden von euch, aber nichtsdestotrotz muss ich sie all den potenziellen Menschen diese Einstellung wertschätzen, auch mitteilen, damit sie wissen, warum ich das, was ich tue, eben tue. Und ich die Ideale einer besseren Welt, sie muss man kommunizieren. Es ist für mich sehr, sehr wichtig. Und egal, ob diese in einer tierleidfreien Lebensweise liegen, in einer offenen Liebe, aber generell in einem bewussten Leben, ich finde das als wichtigstes überhaupt, dass diese Ideen geteilt werden. Wenn Ideen nicht geteilt werden, dann können sie so gut sein und so, so perfekt, wie, wie, wie es überhaupt nur geht, aber sie werden nie realisiert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr... Und dass ich dieses teile. Dass man gute Gedanken, gute Ideen, dass man die teilt. Und deshalb arbeite ich jeden Tag daran, meine Ideen zu teilen, meine Inspirationen zu teilen, Informationen zu teilen. Und arbeite täglich auch weiter an mir, an meiner Art zu sprechen zum Beispiel, um mich zu präsentieren. Dass ich noch mehr Menschen erreiche, dass ich noch weniger Menschen angreife. Ich werde natürlich immer Menschen provozieren mit meiner Art, das ist ganz normal. Aber ja, und das ist halt das, wofür ihr mich wertschätzt. Und äh, ja, wofür ihr sozusagen ja, eure Handlungen, die ihr ausübt, eben freiwillig tätigt. Und ja, da einfach mal so ein Danke. Und ich bin auch stolz auf meine Arbeit, denn ich glaube, im deutschsprachigen Raum gibt es keinen einzigen YouTube-Kanal, der täglich in der Qualität und mit, der, mit dem Anspruch sendet wie mein Kanal. Kommen wir konkret zu den einzelnen Einnahmen. Da man die Youtube Werbeeinnahmen nun öffentlich machen kann, kann ich ganz konkret äh, nun Euch meine Einnahmen nennen. Fangen wir direkt mit den Youtube Werbeeinnahmen an. Ich habe im Februar 184 184€ an Werbung verdient. Die Summe ist allerdings immer nur eine Schätzung seitens Youtube und wird erst am 15. des Folgemonats verifiziert. Und äh, ja, wie entstehen eigentlich diese, Einnahmen, diese Youtube Werbeeinnahmen. Jedes Mal wenn ihr auf eine Werbung klickt, sei es auf einen Banner oder diesen kleinen Videoclip am Anfang oder diesen Videoclip am Anfang zu Ende schaut, dann wandert Geld von den werbetreibenden Unternehmen in die Tasche des Roganers. Ich kann diese Werbung nicht steuern und habe keinen Einfluss darauf. Also wenn wie vor kurzem ein deutscher Käse oder Butterproduzent seinen Käse oder seine Butter vor meinem Video präsentiert. Dann wird er wahrscheinlich ziemlich wenig Kunden generieren können, aber jedes Mal wenn einer mit seinem Zeigefinger auf die Werbung klickt, bekomme ich ein paar Cent von diesem Unternehmen. Danke dafür! Buchverkäufe, der zweite Posten. 52 52€ sind es diesen Monat. Mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld gibt es ja nun schon einige Monate und aufgrund des Affiliates Programm was ich gestartet habe generiert das Buch auch weiter Einnahmen. Was ist das genau für ein Affiliates Programm? Ich gebe jeden einzelnen von euch die Möglichkeit, mit meinem Buch mehr Geld zu verdienen als ich selber. Warum und wie mache ich das? Ganz einfach. Mein Buch beweist, dass vegane Ernährung als eine pflanzliche Ernährung preiswert und vollwertig ist. Man kann für unter 140 Euro im Monat alle benötigten Nährstoffe aufnehmen, ohne darauf zu verzichten, kulinarische Leckereien genießen zu können. Oder Viele denken ja, man muss ja als Kind sein, um unter 140 Euro zu leben. Ja, vielleicht in der Fleischernährung, keine Ahnung, da habe ich noch nicht das Experiment gewagt, aber in der Pflanzlichen Ernährung definitiv nicht. Ich habe jeden Tag alle Nährstoffe und auch alle Preise aufgeschrieben und das mit zahlreichen Tipps und Tricks garniert. Und ja, diese Message, vegane Welt mit wenig Geld, die muss einfach in die Welt. Und dafür zahle ich eben auch 55% Affiliate-Provision. Das bedeutet mit jedem Buch, also du verkaufst, bekommst du 55% des Gewinns und ich, das Buch geschrieben hat, 45%. Wie das alles geht, das findet ihr alles unten in der Infobox, die immer alles Wissenswerte zu den Videos enthält, aber eben auch immer wiederkehrende Fragen klärt. Also, äh, ja, was hast du studiert? Äh, bist du noch mit Hannah zusammen? Äh, warum ist die Daumenfunktion abgeschaltet? Äh, wie alt bist du? Und so weiter. Wenn wir bei Affiliate sind, kommen wir dann auch gleich zu den größten Posten meiner Einnahmen äh, diesen Monat. Das ist ähm, ja, die affiliate -Einnahmen. Wenn ich links zu Produkten poste, die ich teste oder die ich benutze, dann frage ich immer vorher die Unternehmen, äh, ob sie ein Affiliate-Programm haben. Wenn ja, dann erstelle ich einen Affiliate-Account bei dem Unternehmen und bekomme eine Provision dafür. Quasi dasselbe, was ich mit meinem Buch euch anbiete, erfrage ich selber bei den Unternehmen. Die meisten haben mittlerweile alle so ein Affiliate-Programm und aber der Großteil meiner Affiliate-Einnahmen kommt von Amazon und leider sind diese Unternehmen nicht ganz so großzügig wie ich mit meinen 55 die ich sozusagen gebe, sondern sie geben meist gar 1 bis idealerweise 10 Die Einnahmen aus diesen Affiliate-Programmen der, der Unternehmen betrugen dabei im Januar 394 Euro. Das bedeutet dadurch dass ihr bewusst eure Lebensmittel oder eure Nutzgegenstände online gekauft habt bei ein, mein, über einen meiner Affiliate Links. Äh, uh, uh, ihr müsst nicht das konkrete Produkt gekauft haben, sondern also, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf ein Buch klickt von mir und kauft euch danach irgendwelche Alben. So, dann kriege ich trotzdem die Provision äh, von den Algen. Es geht nur darum, dass ihr sozusagen zuerst auf irgendeinen Link, einen Affiliate-Link gekl äh, ha Affiliate geklickt habt. Und ja, und dann äh, bekomme ich davon, sozusagen, 48 Stunden äh, von dem, was ihr bestellt, eben die Affiliate-Provision. Ja, die letzte Einkommensquelle dieses Monats sind meine Patreons und die Spenden. Während all die vorangegangenen Dinge, entweder Mausklicks oder der Erwerb eines... Produktes darstellt, gibt es Menschen, die sich die finanzielle Möglichkeit nehmen, so drücke ich das mal aus, die Arbeit dieses Kanals mit all den Idealen, die damit zusammenhängen, Monat für Monat finanziell zu unterstützen. Vollkommen freiwillig. Keiner zwingt sie da dazu. Sie drücken ihre Wertschätzung direkt mit einem Geldbetrag aus. Das ist in Deutschland noch sehr, sehr unüblich. Schaut mal auf die Patreon-Webseiten von vielen Kanälen. Das ist in Deutschland noch nicht angekommen. In Amerika da gibt es bereits einige YouTube-Kanäle, die sich nur durch Patreon finanzieren. Aber die Mentalität hier in Deutschland äh, ja, wird durch das Leitmotiv eines äh, ja, Mediengiganten ziemlich prägnant ausgedrückt. Geiz ist geil. Man kann direkt über die Seite Patreon äh, mein Patreon werden, wenn man das möchte, oder natürlich auch per Dauerauftrag, äh, indem man von Bank zu Bank das schickt. Dann spart man sich die Patreon-Gebühren. Das ist äh, beides jederzeit natürlich abstellbar oder ist auch beides jederzeit anpassbar. Wenn man sagt, okay, jetzt äh, möchte ich halt eben nicht mehr so viel, äh, sagen wir unterstützen oder ich möchte mehr unterstützen, dann kann man das jederzeit unkompliziert tun. Ich habe auch beschlossen. Trotz dessen dass ich bereits eine, eine Leistung mit dem Kanal erbringe, quasi, äh, auch bei den Patreons nochmal je nach Unterstützungshöhe äh, kleine Benefits zu geben, sodass man zum Beispiel mit seinem Youtube Kanal oder mit seiner Webseite bei mir in der Infobox als Patreon erscheinen kann. Ähm, ja und sozusagen für sich werben kann wenn man mich unterstützt schön das ist vollkommen in ordnung und äh, wie das alles geht äh, die infos die findet ihr dazu auf der patreon webseite die ich auch unten in der infobox glaube ich verlinkt habe und vielleicht auch oben in den infokarten ja ähm, die zahl äh, die Patreons also monatlich bekomme ich 72 euro äh, ja von den patreons äh, zumindest ist es jetzt im februar so wie gesagt das kann jederzeit variieren es äh, sind insgesamt ähm, also die Zahl 72€ Euro, die ist schon toll, echt wirklich 72 Euro im Monat, ähm, die ich freiwillig von euch bekomme als direkt als Geldüberweisung, aber die Zahl, die ich eigentlich noch viel viel toller finde, ist die Zahl 24. Und das ist eben die, Zahl, die Anzahl der Menschen, die dahinter stehen. 24 Menschen, eine für mich unglaublich hohe Zahl an Menschen, die tatsächlich Monat für Monat bereit sind, auch wenn es nur 1 Dollar, also 87 Cent sind, diesen Kanal finanziell zu fördern. Danke dafür. Es zeigt mir ich bin auf dem richtigen Weg und ich trage Wertvolles in die Welt. Ehrlich danke. So das machen Gesamteinnahmen von 702€ Euro für den Februar. Über Geld spricht man nicht? Doch weil Geld ist nur ein universales Tauschmittel. Alles Liebe und bis morgen Euer Christian. Tschüss.